Mein Name ist Julian Dolderer, ich studiere bei der Firma Käsbauer Dual Maschinenbau mit Fachrichtung Fahrzeug- und Systemengineering. Das duale Studium bei Käsbauer läuft im Wechsel mit der DHBW in Friedrichshafen ab. Dabei ist man immer im Wechsel von drei Monaten im Betrieb und die anderen drei Monate in der Hochschule. Und in der Praxisphasen im Betrieb kann man die verschiedenen Abteilungen kennenlernen, man kann verschiedene Projektarbeiten mit ähm, verschiedenen Teammitgliedern machen und in der Theoriephase ist man hauptsächlich bei den Vorlesungen und schreibt in den letzten anderthalb Wochen ähm, seine Prüfungen. An meinem Beruf gefällt mir, dass ich etwas Neues erschaffen kann. Ich kann ähm, etwas neu konstruieren und wenn man das dann an ein Teil, an eine Maschine anbringen kann und das funktioniert, dann ist man sehr glücklich. Ähm, bei Casper gefallen mir vor allem die Maschinen. Mich hat schon immer große Maschinen beeindruckt. Ähm, außerdem bin ich leidenschaftlicher Skifahrer, habe daher schon sehr früh Kontakt mit Pistenbullys gehabt und es war schon immer mein Traum, an einem Pistenbully mit zu konstruieren, mitzuarbeiten.